Westliche Wertegemeinschaft toleriert Massaker. Von dem österreichischen Lehrer und Dichter Ernst Ferstl stammt das scherzhaft gemeinte Zitat »Mit einer Doppelmoral hat man nur halb so viel Gewissensbisse«. Genau diese Doppelmoral zeigt sich aktuell auf der internationalen politischen Ebene, wo die westliche Wertegemeinschaft gegen Russland aufgrund des Einmarsches in der Ukraine heftige Vorwürfe erhebt, und keine Gewissensbisse angesichts der eigenen Taten hat. Wie gesagt, die westliche Wertegemeinschaft sanktioniert Russland als übelsten Aggressor wegen dessen Einmarsch in die Ukraine. Demgegenüber drückt genau derselbe Westen angesichts der durch Saudi-Arabien verübten verheerenden Massaker am Jemen alle Augen zu. Da die westlichen Qualitätsmedien hierzu nicht berichten, hier kurz einige Fakten zur Erinnerung. Die Saudi-Arabische Armee zerbombt seit sieben Jahren die Infrastruktur des Jemen, wirft international verbotene Streubomben auf Jemens angeblich rebellische Bevölkerung und schneidet den Jemen durch eine Blockade von der Außenwelt ab. Infolge dieser massivsten Gewaltanwendungen kam es zu zahlreichen Toten und zu einer dramatischen Unterversorgung des Volkes, sprich einer humanitären Katastrophe höchsten Ausmaßes. Doch auch gegenüber dem türkischen Oberhaupt Erdogan verhält sich der Westen eigenartig still, obwohl dieser freimütig Kurden bombardiert, die er zuvor kurzerhand als Terroristen deklarierte.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 Für weitere unsensierte Informationen besuchen uns auf www.klar.tv oder schau dir dieses Video an. Hey. Tony. Hust. Wir sind noch auf Sendung. Oh.